kommt ein Mann empört in ein Fahrradgeschäft. »Was haben Sie mir da verkauft? Das Ding fährt doch gar nicht.« Nein, Der Händler schaut ihn ganz konsterniert an. »Aber als Sie es hier ausprobiert haben, waren Sie doch ganz begeistert. Was ist passiert?« ja, das stimmt. Bei Ihnen auf dem Hof lief das Fahrrad ganz prima. Aber als ich mich am nächsten Tag darauf setzte und schon auf das neue Fahrgefühl freute, blieb das dumme Ding einfach stehen. Ja, und schließlich fiel ich auch noch hin.« Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Paare an ihrer Beziehung die gleiche Erwartung haben. Sie lernen sich kennen und verlieben sich. Es läuft alles so perfekt, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass dieses schöne Gefühl je zum Stillstand kommen könnte. Kein Wunder also, dass sie glauben, nichts weiter dafür tun zu müssen. Deshalb halte ich den Paaren zugute, dass es Unwissenheit ist und nicht Faulheit. Sorry, aber das gilt jetzt leider nicht mehr für Sie, wenn Sie dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Jetzt haben Sie doch eine Chance, Ihre Naivität zu behalten, wenn Sie schnell wegklicken. Sie sind ja immer noch da. Okay, Ihre Verantwortung, dann erkläre ich Sie gerne auf. Also, die Physik beim Fahrradfahren ist recht einfach. Durch das Treten in die Pedale fangen die Reifen an zu rollen. Entsprechend dem Widerstand der Straße und ob es runter oder aufwärts geht, braucht das Rad mehr oder weniger Anschub, um sich fortzubewegen. Jetzt zur Psychologie beim Fahrradfahren. Das ist komplizierter, wenn die Straße gerade, ohne Hindernis verläuft, fühlt es sich so an, als würde man gar nicht wirklich etwas dafür tun, damit das Rad sich weiter bewegt. Man merkt gar nicht, dass man immer wieder in die Pedale tritt. Man denkt dann ganz andere Dinge, als dass man den nächsten Anstoß ins Getriebe geben müsste. Man tut es einfach, während man damit beschäftigt ist, sich innerlich vorzubereiten, was man machen wird, wenn man ankommt. Es fühlt sich so an, als würde das Rad von ganz alleine fahren und deshalb nimmt man die kleinen Energieschübe der Füße nicht wahr. Aber tatsächlich gibt man dem Fahrrad immer wieder etwas Anschub, auch wenn es nicht bewusst geschieht. Sonst würde es einem so gehen wie dem Mann in meiner Geschichte. Die gleiche Situation herrscht in Ihrer Beziehung. Ihre Beziehung braucht in der Regel auch nur ganz wenig Anschub. Aber sie braucht sie kontinuierlich. Sonst kommt sie zum Stillstand und Ihre Beziehung fällt hin. Wenn der regelmäßige kleine Schub fehlt, werden Sie über kurz oder lang feststellen, Habla, unsere Beziehung ist nicht mehr das Gefährt mit dem wunderschönen Gefühl, als ich es vom Schicksal erhalten habe. Und kaum realisiert Sie, dass Ihre Beziehung zum Stehen gekommen ist, liegt Sie auch schon am Boden. Wenn es ganz schlimm wird, dann ist vielleicht der Frust so groß, dass Sie Ihre Beziehung Ganz hinschmeißen wollen. Damit Ihnen das nicht passiert, habe ich entdeckt, braucht es nur einen kleinen täglichen Anschub von nur einer Minute. Auf meiner Internetseite couplecoaching.de finden Sie die Pedale dazu.